Willkommen zurück zu Pokémon Silber! In dieser Folge könnten wir viel erreichen, denn wir sind hier in einer Arena? Zumindest steht hier auf dem Schild, dass das hier die Arena der Zinnoba-Insel sein soll, mit der Leitung von Pyro. Das hier soll also die Arena sein? Okay. Äh, die Musik ist zwar arenahaft, aber das soll die Arena sein? Das sieht aus wie eine ganz kleine Höhle. Und warum leuchtet der Ausgang so heftig? Warum ist er so komplett gelb? Okay, keine Ahnung. Äh, ja. Ziemlich lame, die Arena. Aber es ist Budget irgendwie rausgegangen. Boah! Wow. Meine Arena auf der zinobal ist abgebrannt. Meine Feuer-Pokémon und ich sind wegen des Vulkanausbruchs obdachlos. Boah! Wow. Aber ich führe meine Tätigkeit als arena in dieser Höhle weiter aus. Wenn du mich besiegst, bekommst du einen Orden. Es wäre besser, du hast Feuerheiler. Oder einfach nur ein Shiny garados mit äh, Surfer. Das reicht komplett aus. Er hat das hat nur drei Pokémon. Okay, ich habe viel mehr erwartet. Okay, Makago ist ziemlich cool. Der Makago ist ein ziemlich cooles Pokémon. Der Sprite sieht zwar so ein bisschen pinkhaft aus. Aber es ist trotzdem ein cooles Pokémon. Ja, ähm, ich habe wirklich mit einer richtigen Arena gerechnet. In der Rot und Blau war das ja so, man musste auf solche Fragen beantworten, so eine Quizshow machen. Ja, hier ist das einfach. Schwimmen du zur Zinubelinsule, du kämpfst. Cool. Also ich glaube, irgendwie ist den äh, am Ende des Spiels ein bisschen der Speicher ausgegangen. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Folgen vorher darüber geredet. Es ist komplette Areale- verkürzt worden, so hart verkürzt bis zum lächerlichen und selbst diese Arena jetzt. Ich meine, die Stadt wurde auch an, aus äh, wurde angeblich von einem Vulkan zerstört, obwohl man nie einen Vulkan gesehen hat. Ich denke mal, die Wicker haben sich das nur ausgedacht, damit sie äh, nicht so viel ähm, für die Städte und so machen müssen. Kann damit nicht erklären soll aber ich denke, man weiß, worauf ich hinaus will. Ja, der ist zwar Level 50, aber er kann trotzdem nichts. Nur Feuer Pokémon als eine Arena, die so spät im Spiel ist, bringt halt gar nichts. Okay, ja gut, Galoppa tankt jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr, weil es fünf Level über mir ist, aber das wird auch gleich down gehen. Also es ist super einfach. Wir haben nicht mehr, wir werden nicht mehr 5 Minuten in der Folge haben und haben schon eine Arena durch. Also das ist sehr einfach. Uh, den Schlag, aua, oh nein, da heulen ich jetzt rum. Ja, wir werden heute zwei Arenen machen, so gesehen alle Orden. Und ähm, dann fangen wir die Vorbereitungen an für das Finale des Spiels. Denn wer es sich noch nicht selber denken kann, wenn wir alle Orden haben, dann können wir zum Finale. Level 47, das ist nice. Immerhin hat das irgendwas gebracht, dieser Kampf. Gut gemacht, ich bin ausgebrannt. Hier, nimm den Vulkan an. Okay, danke schön. Ja, yeah, ja. Yeah. Diesmal habe ich verloren, aber beim nächsten Mal werde ich gewinnen. Ich werde meine Arena auf der Zinoba-Insel wieder aufbauen und dann wirst du erneut gegen mich antreten. Was bist du denn hier? Jawoll. Hä? Es ist schon vor vorüber? Sorry, Kumpel. Die Arena auf der zinnova existiert nicht mehr und ich wusste nicht, wo du steckst. Aber egal, du bist auch ohne meinen Ratschlag zurechtgekommen. Ich wusste, du willst gewinnen. Oh, so das ist nicht irgendein so random Typ, das ist äh, der, der Typ, der immer sagt: Hey, du shape in den spiel Das habe ich zuletzt, ge das habe ich zu spät gecheckt. Äh, ja, der Typ ist das. Ich habe falsche stimme gegeben weil das aussah. Okay, so jetzt fliegen wir mal wieder zurück nach Vertania City. und so, jetzt machen wir die arena hier oh yeah so wirst jetzt überlegen welches pokémon team möchte ich denn benutzen das wäre ganz gut ja, da ist gar nicht mal so schlecht ehrlich gesagt aber mm, wir müssen noch leveln theoretisch könnten wir einfach jemanden nehmen der äh, viel leveln muss ich meine guckt euch die hier an die müssen alle nicht leveln. luga ist sehr an weil ich ihn kaum benutze und da würde ich einfach mal sagen wir Benutzen mal äh, Lugia. Denn wie gesagt, er ist ja alle levelt und er könnte mehr Potenzial haben, wenn wir ihn halt mehr leveln würden. So, und äh, wir haben ja schon gesehen, letzte Folge, dass äh, Blau hinter dieser Arena steckt. Und äh, er müsste jetzt wieder da sein. Wirst du den Arena-Terror ausfordern? Viel Glück, du wirst es brauchen. Ist das ist so schwer. Ist jetzt eigentlich was anderes auf dem Schild? Nein, okay. Let's go! In die letzte Arena! Oh Moment, sind ja auch keine Trainer, das war's. Da. da, da nur er? Man kann zwei Arena-Kämpfe direkt ineinander machen und das Spiel so gesehen schon fast durch haben. Why? Was hast du denn überhaupt zu sagen? Hey, ein Champion in den Spiel! Wie läuft das so? Du hast wohl gerade eine Glückssträhne. Der Arenaleiter hat den Champ von drei Jahren besiegt. Das wird kein Kinderspiel. Gib alles, was du hast. Okay, erstens stimmt das nicht. Und zum zweiten, wie konntest du in der kurzen Zeit von der Zinobal-Insel aus hierhin in die Arena vor mir? Na, naja, hier mal. Pokémon mal, weg. Hey, hast du es endlich hergeschafft? Auf den Tinoval-Inseln waren wir nicht danach. Aber jetzt können wir kämpfen. Willst du etwa behaupten, du hättest alle Arena-Leiter in Joto besiegt? Hey, dann müssen die Arenaleiter in Joto ziemliche Jammerlappen sein. Aber nur keine Bange. Ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig, Joto-Junge? Oh mein Gott, ich bin einfach der Joto-Junge, Freunde. Okay. Oh, okay. Oh, cool, das Bright. Sechs Pokémon. Ja, mit äh, Blau ist nicht zu spaßen. Und natürlich fängt er mit Pokémon an, was ich nicht gerettet habe. Ah. Okay. Ja, dann benutzen wir Amphi. Weil Flug-Pokémon Elektro ist effektiv. Ich glaube, es ist nämlich offensichtlich, warum ich jetzt rauswitsche. Flügelschlag. Flügelschlag gegen dich! Mit meinem Donner! Hm? Blitzkanone, komm! Er ist so overleveled, sehe ich gerade und wir sind zu so underlevelt. Und natürlich verfehlts, schade. Spiegeltrick Ging daneben, geil, aber ich treffe! Und du bist wahrscheinlich One-Hit, oder? Please, please, sei One-Hit! Wie lange das dauert. Ist ja fast schon wie ein Diamant und Perl. Oh, Level 44 Lugia. Hy oh, oh Hydro-Pumpe! Also Mensch, Lugia, Ich hab aber nicht gewusst, dass du versuchst ein gutes Pokémon zu sein in meinem Team. Es ähm, ist nur das eine Problem, dass ich Kaskade habe und ich es äh, nicht verlernen kann. Und ich wahrscheinlich äh, nichts machen kann jetzt dagegen. Da ja, will ich Genesung wegmachen für ah, Ich lasse es lieber. Es tut mir leid. Ich hätte es gerne erlernt, aber man kann in dieser Gen keine Feuerattacken verlernen. Tut sehr weh. Was soll man machen? Ähm, ja, dann zeig mal deine Wasser-Abilities hier gegen Rizoros. Ja, Rizoros ist ein ziemlich cooles Pokémon. Fun Fact, das erste Pokémon, was hier gemacht wurde. Und, ähm, mal gucken, ob wir überhaupt irgendwas gegen das Ding ausrichten können. Ja, kann es. Ja. Ma Nein, ich dachte gerade. Wow, das wäre richtig cool gewesen, wenn es gewonnen hätte. Ich meine Level 44, Level äh, 56. Und Kaskade ist keine so gute Attacke. Also zumindest von was ich halt weiß, von Kaskade. Das ist halt nicht so eine krass gute Attacke. Also ich finde halt immer, wenn VMs äh, gezwungen sind, dann müssen die auf attacken aber auch gut sein. So. Sonst ist es halt kacke, wenn du es irgendwie wichtiges beibringst. Simsala. Da haben wir natürlich Melli für vor Simsala habe ich bis heute Albträume. Ich weiß nämlich, was Simsala so drauf hat. Ich hatte selber mal ein Simsala in äh, welches Spiel X glaube ich war das, hatte ich bei Simsala im Team. Stimmt, das war X, weil da gab es ja noch Mega-Entwicklungen und, B und dann wollte ich halt die mega von Simsala im Team haben. Ist ein sehr gutes Pokémon. Hat einiges drauf, aber muss halt richtig benutzen können. Alter! Was?! Was?! Okay, wir switchen raus. Wir switchen raus. Das äh, geht so nicht weiter. Ich versuche es mal wieder mit Lugia. Sorry, Melly, aber es bin einfach nicht äh, in der Lage anzukommen. Macht halt nicht viel Damage. Ja. Ja, okay, Verteidigung sinkt, mag sein. Ja. Shit. <lacht> Macht es gut Damage? ja yeah. Jein. Oh Gott, bitte stirb nicht. Ich hab dich geheilt, weil ich wollte einfach nur auf Attack gehen. Ah, shit. Ich hätte halt heilen müssen. Ah, shit, okay. Ähm. Suchen wir mal Amphi rein. Amphi wird damit doch locker fertig, oder? Ich okay, hätte noch drei Pokémon, glaube ich, oder? Oh, nice. Brauchen wir. Oh, Kratzfurie. Da bekommst du aber sehr spät. Sehr spät sogar. Ich habe immer noch Kratzer. Ja, will ich Kratzfurie haben? Will ich das? Hm. Ich sag mal ja. Ganz ehrlich, ich sag mal ja. Ich glaube, weiß nicht mehr in welcher Gen das war, aber ich meine, es war nur in der ersten Gen, wo Kratzer Mega OP war. Und oh, das war kratzvogel Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht mehr. Ähm... o äh, war das, ne? Äh, Kukowai ist Pflanze Psycho. Ich glaube, Amphi könnte es tanken. Ich möchte jetzt ungern irgendwen anders rein. Und oh, doch, warte, ich kann doch einfach... Flamesack rein tun, der sollte das auch komplett tanken sollen, äh, können. Google war halt keine effektive Attacke wie mich, oder? Was ist, denn, was? was ist das denn für eine Attacke? Wartet im Licht? Okay, ich weiß es gerade wirklich nicht. Oh, Gott, hat sich gereimt. Nee, ich weiß wirklich nicht, was das für eine Attacke gerade war von ihm. Er ist 10 Level über mir. Wir müssen wirklich leveln. Ich weiß aber nicht wie. Ah, das war Solarstrahl. Ja, Solarstrahl macht kaum da Kaum Damage. <lacht> Hätte das jetzt mehr als die Hälfte gemacht, dann. Äh, ja, wäre ich doch drüber geswitcht, aber so ist okay. Bist du down? Bist du unten? Yeah, ist cool. Ba -ba -bam. -bam, -bing bam bam Zwei Pokémon noch. Garados! Da ja easy hier, wir haben beide ein Garados im Team, okay, cool. <lacht> so ein blaues Garados. Weg damit, ich kann nur noch rote sehen. Überhaupt nicht eingebildet oder so. Oh, Hyperstrahl. Oh, überlebe ich's? Oh, nein! Volltreffer, ich dachte mir schon, warum macht das so viel Damage? Ja, es war ein Crit. Okay, ähm, überlegen. Ja, das ging ja Let's go! Ich äh, werde mal ganz kurz, ähm... Ähm, bei Leber einsetzen... Wir haben ja ziemlich viele von denen, die, die mich nicht benutzt haben. Dann, dann, dann, dann, dann, dann. Muss ich wieder aufladen. Damit heile ich jetzt noch mal. Amphi, voll. Ich ging daneben. Ich switch zu Amphi. Windhose überhaupt... Äh, ...macht, äh, juckt mich überhaupt nicht so rum. Oh, Regentanz freut mich sehr, aber bei Regentanz müsste es eigentlich so sein, dass Elektroattacken bessere Schalken zu treffen haben oder ist es nur bei Donner so? Also ich weiß es nur bei, ist auch bei Donner ist. Scheiße, überstrahl. Aber irgendwie denke ich manchmal, dass es auch bei allen anderen Elektroattacken gilt. Oh, Alter, wie. Hm. Jetzt treff doch endlich! Geht doch! Ja, ich weiß es nie, ob Regen alle elektro verstärkt und wasser oder ob es nur Donner und Wasser-Attacken verstärkt. Aber ah, wie auch immer. Es ist down. Wir kriegen Level Up. So ist fein. Was ist sein letztes Pokémon? Wahrscheinlich sein Starter, oder? Nein, ein Arcani. Okay, damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Alles klar. Ein Feuer-Pokémon, also. Ja, wir wissen ja, wie man mit Feuer-Pokémon umgeht. Wir kühlen sie schön ab Mit Tempo! No! ba Gib, Gib mir den letzten Orden! ba ba ba ba ba das, ba Oh, Top-Genesung. Ah! Noch eine! Was? Okay, Crit. Ich habe ihn Und Jetzt bist du down. Keine top mehr für dich, Akani. Und damit haben wir alle Arenen äh, Arenen, so ist Deutsch in äh, dem ganzen Spiel geschafft. Der letzte war blau. Was? Wie zum Teufel konnte ich gegen dich verlieren? Also gut, hier, nimm das. Das ist der Erdorden. Oh yeah, yeah, yeah! Oh yeah, yeah! Oh yeah! Alle Orden! In Ordnung, ich hatte Unrecht. Du bist nicht aus Mathe, sondern ein guter Trainer. Oha, was ist mit Mampfi? Okay, er war mal. Äh, egal. Aber eines Tages werde ich dich besiegen. Ich vergesse dich nicht. Okay. Ähm, sagst du noch was Besonderes? Dass du es das geschafft hast? Junge, Junge, du bist sehr stark. Das war vielleicht ein erfrischender Kampf. Er hat mir Tränen in die Augen gerieben. Cool. So, und jetzt, wo wir alle Orden haben, ähm, haben wir so gesehen auch die Afterstory durch. Ähm, und können nun an einen komplett neuen Ort. Aber bevor wir diesen Ort äh, uns erkundigen, uns mal anschauen, möchte ich erstmal Berichterstattung machen bei Professor Eich. Denn er würde ja gerne wissen, ob wir es geschafft haben oder nicht. Und ich denke, da werden wir jetzt 15 gehen. Tut ja nicht weh. Ich könnte auch rüberfliegen, aber... Ist ja gleich hier um die Ecke, ist ja nicht viel. Ich springe hier ein bisschen runter. Moin. So. Da ist es auch schon gleich. Ja, fühlt sich gut an. Jetzt haben wir alle Horn. Sehr nice. Professor Eich! Ich habe es geschafft! Wow, das ist hervorragend, Du hast die Orden der Arenaleiter in Kanto erkämpft. Gut gemacht. Ich habe dich richtig eingeschätzt. Weißt du was, Mike? Ich werde es so einrichten, dass du zum Silberberg gehen kannst. Der Silberberg ist ein großes Habitat für viele wilde Pokémon. Es ist zu gefährlich für einen durchschnittlichen Trainer. Deshalb ist es verboten. Aber für dich, Mike, können wir eine Ausnahme machen. Steige auf das Indigo-Plateau. Und dort kannst du den Silberberg erreichen. Wie gehen mit deinem Pokédex voran? Ja. Wir können nun zum Silberberg. Und das ist das Finale des Spiels. Yeah. Und glaubt mir, wenn ihr dachtet, dass äh, Blau mit Level 56 schon hoch wäre, dann habt ihr noch gar nichts gesehen. Deshalb äh, müsste ich eigentlich schon ein bisschen leveln. Äh, ja, zum Indigo-Platon bitte. Wir werden zum Silberberg wahrscheinlich erst in der nächste Folge kommen. So, zack. So, aber ich habe noch was vor. Und zwar, ich glaube, es passiert irgendwas, wenn man versucht, nochmal das zweite Mal die, äh, die Liga zu machen. Irgendwas passiert doch, glaube ich. Nein? Scheiße. Jetzt muss ich noch mal machen. Äh, okay. Unerwartet. Na dann, ähm... Scheiße, hab ich hab mich gespeichert. Jetzt muss ich sie wirklich machen. Ich habe nicht dran gedacht. Äh, ja, ähm, ups. So, ich habe jetzt nochmal die Liga gemacht, aber ich habe gemerkt, dass wir nicht zur Liga hinfliegen müssen, sondern wir müssen hier, von Britannia aus, nach links. Und dann kommen wir dorthin, wo wir hin wollen. Wir müssen hier nach links. Hier gibt's hohes Gras, hier gibt's soweit ich weiß nicht so nur Pokémon. Ja, Level 4 ist nichts. Ich glaube, hier gab's auch noch mal irgendwas. Oder? Nee. Okay. Nee, gibt's da anscheinend nichts mehr. Ist nur noch ein kleiner Weg. Oder? Hier ist auch nichts. Ah, ich lasse es mal. Ich glaube hier ist nichts. So und nun sind wir hier. Pokémon Liga Siegestraße Eingang. Ja, sieht ein bisschen anders aus als sonst, aber tatsächlich sind wir hier. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir konnten ja vorher nicht nach links und nicht nach rechts sondern mussten nach oben zur Siegestraße und dann zur Liga. Jetzt kam, kommen wir gerade von rechts und können nun nach links. Und links ist der Silberberg. Route 28. Ja, gut, hier ist erstmal eine gute kleine. Gibt's hier irgendwas Besonderes im Gras? Muss mal sehen. Ein Tangela auf Level 59. Also, ja, hier gibt es starke Pokémon. Kann man schön leveln. Das werde ich auch machen. Ihr habt hab noch gesehen, äh, dass meine Pokémon ein bisschen höher gelevelt sind als sonst. Zumindest jetzt das Logo sieht man gerade. Hier ist bestimmt irgendwo ein Item, oder? Komm schon. Nichts? Okay, dann nicht. So, da gibt es ein bisschen Gras. Mehr gibt es hier nicht. Ist keine ja, ist keine spannende Route. Äh, oben müssen wir hin. Wie kommen wir nach oben? Ich will aber ganz kurz noch in dieser Folge die Route erkunden, weil ich selber nicht mehr wirklich alles im Kopf habe, wie die Route funktioniert. So, dann können wir ein bisschen leveln, aber das spule ich vor. Ist hier richtig? Sein? kann aber auch nicht sein. Oh doch, hier ist es richtig. Hier sind wir richtig. Hier gibt es ein Pokémon-Center und das hat einen sehr wichtigen Grund. Ja, okay, hier sind ein paar Ähm, ja komm, ich will noch wieder die Folge ein bisschen aus und hole die. Warte, warum bist du hier? Trainer, die nach Stärke streben, erklimmen den, den, den Silberberg trotz seiner vielen Gefahren. Durch ihre treuen Pokémon haben sie das Gefühl, überall hinkommen zu können. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass hier viele Trainer sind, die denken, boah, ich bin überkrass, ich gehe zum härtesten Ort der Welt. Äh, ja, aber dann wundern die sich am Ende, ich tu mal dich weg, wundern die sich am Ende, dass, äh, sie gar nicht vorankommen. Ja, ah, ähm, das passiert. So, lass mal ganz kurz schauen, was es hier noch gibt. Da war ja ein Haus und da oben ist irgendwie eine sehr interessante Textur. Ja, hier ist ein Haus. Was ist hier drin? Eine ganz entspannte Musik. Oh, du hast mich gefunden. Bitte erzähl niemanden von mir. Ich gebe dir dies, wenn du mich nicht verrätst, bitte. Okay, TM47. Was ist das für eine TM? Wollen wir nochmal sehen, was das für eine TM ist. Hat sich das gelohnt? 47. Ach ja, by the way, die TMs muss ich auch noch anschauen. <lacht> Vielleicht mache ich das noch. Stahlflügel, ist eine sehr gute Attacke, actually, ja, vielleicht in der sie, vielleicht jemand wie Lugia, mal schauen. Ja, und dann werden wir uns in der nächsten Folge wieder beim Silberberg sehen, das Finale von Pokémon Silber. Und hier gibt es übrigens noch einen Sonderbonbon, ja, die Sonderbonbons werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal verteilen. Also ich denke, in der nächsten Folge werde ich ein bisschen sortiert haben, bei was an was Pokémon angeht. Vielleicht auch gelevelt, vielleicht komme ich soweit. Um, ja. Ich hoffe es hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Denn nächstes Mal wird bestimmt wieder heftig.